Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Siehe links unten. Also schauen wir jetzt das, Kreis, das Kreisdiagramm. Ja, ein Kreisdiagramm zeigt Anteile des Ganzen. Also der ganze Kreis ist das Ganze 100%. Und das wird so geteilt wie eine Torte hat. Oder eine Pizza. Hm. Es kann benutzt werden, das Kreisdiagramm, um einen schnellen Überblick von statistischen Daten zu bekommen. Ein Beispiel, in einer Klasse sind 8 Personen aus Österreich, 2 aus Deutschland, 2 aus der Türkei, 2 aus Serbien und 2 aus Zechien. Wie kann man das in einem Kreisdiagramm darstellen? Also insgesamt haben wir 8 und 2 und 2 und 2 und 2, 16 Personen. Von diesen 16 Personen, 8, die Hälfte, sind aus Österreich. Also die Hälfte des Kreises hier zeigt uns, wie viele Personen aus Österreich kommen dann die restliche, die restliche Hälfte ja, da sind vier Gruppen und sie sind gleich groß also das wird in vier gleiche Teilen geteilt und das bedeutet irgendein Teil davon ist aus Deutschland, irgendein Teil aus Serbien, aus Türkei und aus Tschechien ja? und somit haben wir das Kreisdiagramm das wird aber sehr oft auch mit Prozentsätzen benutzt. Ja? Und dann kann man hier einfach Prozentanteile sehen. Also das Ganze ist 100%, die Hälfte ist 50%, die Hälfte von der Hälfte ist 25%. Diese Teile, die hier gezeigt werden, also ein Achtel vom ganzen Diagramm ist 12,5% und so weiter und so fort. Ja? Das kann man sehr leicht mit Schlussrechnung berechnen. Das war jetzt mit Kreisdiagramm. Haben wir jetzt auch das Boxplot-Diagramm, was hilft bei der Darstellung von Statistischen Daten, wobei es nicht um ein ganzes geht, im Gegenteil zum Kreisdiagramm. Hier gibt es, geht es um ähm, Mengen. Ja? Wir haben viele Sachen äh, von einer und äh, viele, verschiedene, viele Sachen mit der gleichen Qualität. Ja, und wir wollen wissen, wie die Verteilung von diesen Sachen aussieht. Ja? Mit einem Boxplot-Diagramm bekommt man einen schnellen Überblick über die Verteilung der Daten. So. Was bedeutet das jetzt hier? Ähm, was könnte das jetzt hier? Das könnten die Temperaturen in verschiedenen Orten sein. Jetzt, ja? Und man sagt jetzt hier, äh, in Manchen Orten waren Temperaturen zum Beispiel hier ca. minus 13. Irgendwo anders waren die Temperatur, äh, sagen wir hier, minus 2 und so weiter und so fort. Und irgendwo war die Temperatur ein bisschen mehr als 4. Ja? Da sieht man hier Zahlen unten. Ja? Und was zeigt uns hier dieses Boxslot diagramm Das hier und eine dicke Linie in der Mitte. Das ist der Median. Schauen Sie bitte auch die Mittelwerte, wenn Sie sich nicht daran erinnern, was das ist. Also, wenn wir die Werte einordnen, ist der Median der Wert in der Mitte. Und bis hier haben wir ein Viertel der Werte, dann noch ein Viertel, dann noch ein Viertel und dann den Rest. Okay? Die Grenzen, wenn ein Wert zu klein oder zu groß ist, dann nennt man das Ausreißer. Und das ist jetzt hier alles, was ich über Boxdiagramm sagen wollte. Danke sehr.